Unser Verein hatte sich zur Aufgabe gemacht, geschändeten und fehlgeprägten Tieren einen wundervollen Abschied im liebevollen Umfeld zu bieten. Das heißt, wir nehmen Tiere, gucken nach ihren Bedürfnissen, filtern die Charaktere und begleiten sie fröhlich in den Tod. Warum wird hier helfen? Weil so viele Menschen sich entschieden haben, ihnen weh zu tun, müssen wir sie aufmöbeln und wir tun ihnen hier nicht mehr weh. Hier dürfen sie glücklich sein. Wir sind ein e.V. und der finanziert sich ausschließlich über Spenden und Mitglieder und Menschen, die unseren Job eben super finden und das unterstützen möchten. Mein Name ist Katrin Hannerwald, ich bin Tierpflegerin und ich leite den Tierschutzhof Hannover Land in Borstel.